Ja, hey Leute und willkommen zu einem neuen Grand Video auf meinen Kanal. Heute, da ich ein wenig etwas weniger Zeit heute habe und nicht ein Video vorbereitet haben, machen heute einfach nur ein kleines Paket opening sieben von diesen Dingern kaufen. Goodest, kaufen doch diesen besser, ich will. Bevor wir damit anfangen und den ersten Aufbruch, wir haben uns schon geschafft, glaube ich. Also, bevor wir jetzt reden, ähm, möchte ich noch kurz eine kleine Ankündigung geben. Äh, die offizielle Open Beta wurde angekündigt und fängt am 24. Mai an, also in ein paar Tagen. Und ja, es wird ein Hard Reset geben, das heißt. Mein komplettes Spiel, Spielfortschritt wird wieder auf 0 gesetzt, aber es ist ja nicht schlimm, weil ich bekomme für jedes Level, für alle fünf Level bekomme ich 2 Boxen, glaube ich. Und für jeden Rank, den ich im Rank habe, kriege ich auch noch eine Boxen. aus heißt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die Boxen, die ich hier mit der Endgame-Währung gekauft habe, zurückbekomme, weil, ich mir noch das nochmal durchlesen, da steht irgendwas mit echt gut. <lacht> <lacht> Entschuldigung, mein Heizwach hat ein wenig penetriert. Das stand nämlich in den Notes, also in Ankündigungen, dass die Echtgeld-Dinger halt als Echtgeld wieder gut werden, was du heute mit echtem Geld gekauft hast. Das Geld kommt du zurück auf deinen Account. Du kannst dann ja wahrscheinlich mehr ausgeben, wie du willst. Und. Ich weiß nicht genau, wie das mit den gekauft wurde, also wenn mit der Enderbeamung gekauft hat. Ich hoffe natürlich, man bekommt die auch, aber wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Dann haben wir ja trotzdem alle schon zusammen einen Neuanfang. Ich bin ein wenig heiß, das ist gar nicht gut. Ich mache trotzdem jetzt hier mit den Kisten auf. Ich freue mich über diese Karten. Und über die Queens da auch. Aber ich glaube, ich habe die sogar schon So, was gibt's hier? Wow. Die Karten sind... Ich hatte die besten nicht mehr, die ich mache? die nächste Box aus. <lacht> <lacht> so, ich noch So, <mehr> noch Queen Karten, <lacht> Und -Karten. nicht schlecht. Hier habe ich so einen 3 mein So, was gibt's hier? Was können wir können wieder kaufen. <lacht> Mehr Aussehen zu kaufen. Ich habe das schon gekauft. <lacht> was mache ich dann wieder auf? Und weiter geht's mit der nächsten Kiste. Das ist sehr gut. No, finde, ist no, no, no. So, was boom! So, was habe ich hier? Ich bin da. Einmal einmal Schon mit Oh Mein Gott. Schieb es das Übrigens wird das Spiel für zwei Tage offline sein, vom 22. bis zum Wetter startet. Wow! Ich werde die natürlich vorkommen und äh, Natürlich ein paar Videos dahin hauen. Vielleicht mache ich auch einfach ein anderes Video, welches finde das mich Ich glaube, ist irgendwie. Ach, also ich glaube. Ich muss jetzt einmachen, auch <lacht> so. Nein, das ist eine echte Karte. <lacht> Welche nehme ich denn? Ich nehme die hier. Vielleicht nehme die deck weg. Warum muss ich die eigentlich mal Ich <lacht> habe gerade gesagt, siehst <lacht> du <Seeleys? lacht> ähm cool oh die Karte ah nee ich nehme nicht ich dachte ja das ist dieser Terry's Kartor das sieht nicht ich erinnere Leute so was nehmen wir mit wir nehmen nicht wo kann das wo kann das man natürlich Der Rebe kommen. Nooooo! Kann die Ja, wir nicht. No, die Pfeilten haben wir doch alles schon in der Welt Oh, und hier Haben wir ja schon einen immer den Pack abgekackt Wir haben ja auch schon, einen also nehmen wir uns krisen <lacht> ja, Einmal zum Epic-Karten wollen wir uns nicht beschweren So, das war dann das Opening für heute Ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ihr seid hyped für die Open Beta, also ich bin hyped. Ich werde zwar ein Neuanfang, aber ich würde es trotzdem, ich freue mich trotzdem, dann könnt ihr auch eigentlich alle mitspielen ohne Einschränkungen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal.